In diesem Video werden wir die Originalfestplatte ausbauen und durch eine andere Festplatte ersetzen. Variante 1: Die neue Platte ist ebenso wie die alte Platte eine IDE Festplatte. Variante 2: Die neue Platte ist eine SATA Festplatte. Und Variante 3: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 ob wir die bestehenden Daten auf der alten Festplatte weiterhin verwenden wollen. Ist dies der Fall, fertigen wir vor jeder Umbaumaßnahme eine komplette Kopie unserer Originalfestplatte an. Die neue Festplatte wird in der Regel in einer Antistatikverpackung geliefert. Stellen Sie sicher, dass sie beim Auspacken geerdet sind und bewahren Sie nachher die alte Festplatte, in der Antistatikverpackung auf. Hier handelt es sich noch um eine ältere IDE-Festplatte, erkennbar an der breiten Pinleiste links. Im zweiten Teil dieses Videos zeigen wir den Anschluss eines moderneren Festplattentyps, eine Festplatte mit SATA-Schnittstelle, erkennbar wie hier an den schmaleren Anschlussbuchsen und den fehlenden Jumper Settings. In älteren Computern existiert kein passender Anschluss auf dem Motherboard für eine SATA-Festplatte. Daher gibt es steckbare Adapter, die zwischengeschaltet werden, damit der IDE-Port auf dem Motherboard für eine SATA-Festplatte verwendet werden kann. Nun werden wir damit beginnen, die Original-Festplatte zu ersetzen. Die Original-Festplatte sitzt hier. Wir werden die neue Festplatte auch hier wieder einsetzen. Deutlich zu erkennen, das bunte vierpolige Stromkabel, auch Molex-Kabel genannt, und etwas tiefer das breite graue Datenkabel. Hier das breite Datenkabel und das Stromversorgungskabel hier. IDE-Datenkabel besitzen oft, etwa in der Mitte, noch einen weiteren Steckplatz, an den entweder eine zweite Festplatte oder ein CD-DVD-Laufwerk angeschlossen werden kann. Nun ziehen wir das Stromkabel raus. Dann das Datenkabel. Nicht mit Gewalt zerren, da das Flachkabel sehr empfindlich ist. Sinnvoll kann auch der Einsatz eines neuen Flachkabels sein, das im Handel für ca. 5 Euro erhältlich ist. Klebeetiketten erleichtern den späteren Zusammenbau. Jetzt entfernen wir die Befestigungsschrauben. In der Regel genügen zwei Schrauben, so wie hier. Schrauben aufbewahren, dass sie später wiederverwendet werden. Und die Festplatte herausnehmen. Die alte Festplatte hier Verpacken wir in eine Antistatiktüte und bewahren sie gut auf, da sie ja noch die alten Daten enthält. Bevor wir die neue Festplatte aus der Schutzverpackung nehmen, erden wir uns erneut. Die Informationen hier auf der Etikette können nützlich sein, wenn einmal die Festplatte kaputt geht und eine Datenrettung vorgenommen werden soll. Daher kann es sinnvoll sein, die Etikette zu fotografieren oder die wesentlichen Daten abzuschreiben. Eine IDE-Festplatte erfordert die Einstellung der sogenannten Jumper-Settings. Jumper sind kleine Kontaktbrücken, die zwei Pins kurz schließen. Diese Platte Besitzt zwei Jumper, erkennbar hier weiß eingefärbt. Mit den Fingernägeln oder einer Pinzette nehmen wir nun die Jumper-Settings vor. Die alte Platte war als Master eingestellt. Deshalb müssen wir die neue Platte auch als Master einstellen. Informationen darüber, wie die Jumper abhängig vom Einsatzzweck gesetzt werden müssen, sind in der Regel aus einem kleinen Schema ersichtlich das direkt auf der Festplatte klebt, so wie hier. So sind die Einstellungen okay. Und es geht nun weiter mit dem Einbau der Platte. Die Abmessungen der Festplatte sind genormt und daher sollte sich die Platte leicht in den Schacht einfügen lassen. Platte korrekt ausrichten, sorgfältig einpassen und verschrauben. Nun das Datenkabel einstecken. Den Steg des Steckers mit der Kerbe der Pinleiste zur Deckung bringen und das Kabel einstecken. Dabei die Druckkraft direkt am Stecker ansetzen und das Kabel nicht abknicken. Nun den Molex-Stecker einstecken. Auch hier ist die Form der Steckverbindung so gestaltet, dass verkehrtes Einstecken nicht möglich ist. Wir prüfen nochmals den einwandfreien und festen Sitz der Stecker. Im zweiten Teil dieses Videos werden wir eine SATA-Festplatte einbauen. Dazu verwenden wir anstatt des breiten grauen Flachkabels für die Datenübertragung ein sehr schmales Kabel, hier rot eingefärbt. Auch der Stecker für die Stromversorgung sieht nun anders aus. Dieser Computer hier besitzt auf dem Motherboard auch einen passenden Stecker für das neue SATA-Datenkabel. Die Einstellung der Jumper-Settings entfällt komplett. Die Fixierung der Festplatte ist bei diesem Gehäuse denkbar einfach. Die Platte wird in den Schacht geschoben und durch einen verschiebbaren Riegel fixiert. Dies hier ist das Stromversorgungskabel für die SATA-Festplatte. Kabel korrekt ausrichten und einstecken. Und hier das SATA-Datenkabel. Kabel korrekt ausrichten und einstecken. das andere Ende in einen geeigneten Platz auf dem Motherboard stecken. Betrachten wir nur noch eine dritte Variante, bei der die neue Platte eine IDE-Festplatte ist, die jedoch mit einem SATA-Motherboard-Anschluss verbunden werden soll den Adapter, wie hier gezeigt, in die IDE-Festplatte stecken, dann das Stromversorgungskabel einstecken und schließlich das rote SATA-Datenkabel einstecken. Bei dieser Variante handelt es sich um einen Sonderfall. Sie kommt zur Anwendung, wenn wichtige Daten auf einer alten IDE-Festplatte gelagert sind und durch einen modernen Computer ausgelesen werden sollen. Fertig sieht das Ganze dann so aus. Diese Konfiguration lässt sich nun problemlos in einen neuen Computer einbauen. Bevor wir abschließend den Computer zusammenbauen, prüfen wir, ob wir nicht versehentlich andere Kabel gelöst oder gar Werkzeuge oder Teile im Gehäuse vergessen haben. Nach dem Zusammenbau werden wir die neue Festplatte unter Windows einrichten. Informationen darüber, wie eine Festplatte unter Windows eingerichtet wird, sehen Sie im nächsten Video mit dem Thema Einbau einer zweiten Festplatte. Den Deckel in das Gehäuse einpassen, exakt auf Kante ausrichten und den Deckel in das Gehäuse einschieben. Sitzt alles richtig, nun die zwei Kreuzschlitzschrauben eindrehen. Da wir zu Beginn unserer Arbeiten die Kabel beschriftet haben,